Freunde, ihr habt euch gefragt, welche Techniken für realistische Composings nötig sind? In den kommenden Videos bekommt ihr eine umfassende Anleitung zum Erstellen von solchen Bildprojekten. Nach dieser Tutorial-Reihe seid ihr fit für eure eigenen perfekt inszenierten Bildmanipulationen, um so ein Projekt starten zu können müsst ihr natürlich erst einmal die Grundidee dafür haben. Fangt am besten mit einfachen Projekten an. Wenn ihr zwei bis maximal drei Bilder erfolgreich realistisch verbinden könnt, habt ihr einen schnelleren Erfolg, der natürlich gerade am Anfang wichtig ist. Wenn ihr zu lange für die Bearbeitung braucht, kann es meist recht schnell frustig werden. Und man verliert das Interesse an solchen Composings. Darum ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, mit einem einfachen Projekt zu starten. Ihr werdet sicherlich mit Bildmaterial aus eurem eigenen Archiv oder Internet beginnen wollen. Dabei ist es wichtig, auf die Lichtsetzung in beiden Bildern zu achten. Darum ist unsere Regel Nummer 1 die Lichtführung. Ich kann euch empfehlen, eure Bilddateien selber zu fotografieren. Dann könnt ihr darauf achten, dass euer freigestelltes Hauptmotiv das Licht von der gleichen Seite bekommt wie euer Hintergrund. Außerdem solltet ihr bei Composings immer im RAW-Format fotografieren. Einige von euch werden jetzt sicherlich denken, wozu das? Die Dateien nehmen unglaublich viel Speicherplatz ein und ein JPEG kann ich auch nachträglich in Lightroom und Co. entwickeln. Ja und nein, natürlich habt ihr recht mit dem Speicherplatz. Allerdings bietet uns das RAW-Format unglaublich viele Möglichkeiten. Dieses Format verzeiht jede Art von Falschbelichtung im Grundmaterial. Ihr könnt eine viel zu starke Überbelichtung oder natürlich auch eine Unterbelichtung verlustfrei korrigieren. Beim JPEG bedeutet so ein Fehler das Todesurteil für die Datei. Bei einer Überbelichtung ist in der Regel bei einem JPEG nichts mehr zu retten und bei einer Unterbelichtung fängt es sehr schnell an zu rauschen. Auch wenn ihr euren Weißabgleich mit festen Werten verwendet, wird es in eurem Bildmaterial Unterschiede in der Farbtemperatur geben. Denn draußen in der Sommersonne erhaltet ihr andere Resultate als in einem dunklen Raum, der nur mit einem Blitzgerät ausgeleuchtet wurde. Im RAW-Format könnt ihr alle Werte, ob im Weißabgleich sowie in der Belichtungszeit, verlustfrei nachbearbeiten und anpassen. Das JPEG-Format ermöglicht so eine Nachbearbeitung nur in einem begrenzten Rahmen, das gerade bei einer realistischen Bildmanipulation zu Schwierigkeiten führen kann. Ich entwickle meist meine RAW-Dateien in Lightroom mit bestimmten Vorgaben, die ich gegebenenfalls am Bild anpassen kann. Dadurch ist von Anfang an bereits der Weißabgleich, Kontrast und die Belichtung aufeinander abgestimmt. Das bedeutet wesentlich weniger Arbeit in Photoshop und am Ende einen natürlicheren Look. Denn das Anpassen dieser Werte verlangt in Photoshop ein geübtes Auge und natürlich auch Händchen. Durch das Entwickeln in Lightroom wird uns viel Arbeit in der finalen Feinarbeit abgenommen. Zusammengefasst bedeutet das beide Bilddateien im RAW-Format fotografieren, auf die Lichtrichtung achten und anschließend in Lightroom mit einer einheitlichen Vorgabe entwickeln. Wenn ihr diese Regeln beachtet, werdet ihr immer eine erfolgreiche Symbiose zwischen den Bilddateien schaffen können. Im nächsten Teil dieser Tutorial-Reihe werden wir unser Hauptmotiv freistellen. Wenn euch das Thema interessiert, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viele kreative Projekte.